Hallo, in diesem Video erkläre ich dir die Grundlagen zum Auftrieb. Außerdem gehen wir der Frage nach, warum Steine sinken, Holz schwimmt, allerdings auch ein tonnenschweres Stahlschiff schwimmen kann oder ein Heißluftballon durch die Lüfte fliegen kann. Viel Spaß! Schauen wir uns zunächst an, von welchen Größen der Auftrieb genau abhängt. In diesem Experiment haben wir einen Gegenstand, der sich an einem Kraftmesser befindet, links ist der Gegenstand noch in der Luft und auf ihn wirkt eine Gewichtskraft von 4 Newton. Sobald ich ihn in das mit Wasser gefüllte Becherglas eintauche, wirkt auf den Körper nur noch eine Kraft von 2 Newton. Die Differenz der beiden Kräfte lässt sich jetzt durch den Auftrieb erklären. Das heißt, die Auftriebskraft ist die Differenz aus den beiden Kräften links und rechts, also der Gewichtskraft in der Luft und der Gewichtskraft in der Flüssigkeit. Wenn ich mir jetzt einen kleineren Körper anschaue, hier in dem linken Bild, auf den in der Luft nur noch eine Gewichtskraft von 2 Newton herrscht und im Wasser nur noch eine Kraft von 1 Newton, dann sehe ich, dass die Differenz hieraus 1 Newton ist und in der rechten Darstellung war die Auftriebskraft allerdings 2 Newton. Der Unterschied zwischen den beiden Auftriebskräften lässt sich jetzt dadurch erklären, dass der Körper links ein kleineres Volumen hat und auf ihn deshalb auch eine kleinere Auftriebskraft wirkt. Das heißt, wir können feststellen, die Auftriebskraft scheint direkt proportional zum Volumen des Körpers zu sein. Je größer ein Körper ist, sprich je mehr Wasser er verdrängt, desto größer ist auch die Auftriebskraft, die dann auf ihn wirkt. In einem dritten Experiment habe ich jetzt nochmal den großen Gegenstand mit 4 Newton und tunke ihn jetzt in eine andere Flüssigkeit und danach wirkt nur noch auf ihn eine Kraft von einem Newton. Die Auftriebskraft ist jetzt also wieder größer geworden und das muss irgendwie von der Flüssigkeit abhängen, da ich ja sonst nichts verändert habe. Diese leicht hellere Farbe soll darstellen, dass es sich hier um Salzwasser handelt, während es sich bei den anderen Bildern um Süßwasser handelt. Salzwasser hat eine größere Dichte als Süßwasser und dadurch lässt sich auch erklären, dass auf den Körper eine größere Auftriebskraft wirkt. Das kennst du sicherlich vom Meer. In Salzwasser wird man quasi durch das Wasser viel stärker getragen, im Toten Meer ist das sogar extrem, als im Süßwasser, zum Beispiel in einer Schwimmhalle. Da muss ich mehr strampeln, um mich über Wasser zu halten und das liegt wie gesagt einfach an der Dichte der Flüssigkeit. Also zusammengefasst lässt sich feststellen, die Auftriebskraft ist auch abhängig von der Dichte der Flüssigkeit, in der der Körper eingetaucht ist. Wenn ich jetzt alle Erkenntnisse zusammenfasse, lässt sich festhalten, dass die Auftriebskraft einerseits abhängt von dem Ortsfaktor, also von der Gewichtskraft auf den Körper, andererseits von der Dichte der Flüssigkeit, in der der Körper eingetaucht ist, und von dem Volumen, das der Körper hat, bzw. von dem Volumen, was er an Wasser letztlich auch verdrängt. Hier nun ein Anwendungsbeispiel zur Auftriebskraft. Schauen wir uns ein neues Experiment an. Wir haben wieder den Gegenstand, den wir in Wasser tauchen. Das Wasser befindet sich jetzt allerdings in einem sogenannten Überlaufgefäß. Das hat zur Folge, dass wenn ich den Gegenstand in das Wasser eintauche, das verdrängte Wasser durch eine Öffnung in einen zweiten Messbecher umgeleitet wird und dieser zweite Messbecher befindet sich auch noch auf einer Waage. Die Aufgabe zu diesem Experiment lautet jetzt nun, Berechne die Auftriebskraft auf den Körper und vergleiche sie mit der Gewichtskraft des verdrängten Wassers. Einige Größen kann man aus der Skizze rechts schon erkennen. Wir haben einerseits Wasser und das hat eine Dichte von 1000 Kg pro Kubikmeter. Das Volumen des Körpers ist genauso groß wie das Volumen der verdrängten Flüssigkeit, also 200 Milliliter oder umgerechnet 200 Kubikzentimeter bzw. 0,0002 Kubikmeter. Als Ortsfaktor nehmen wir gerundet auf der Erde 10 Newton pro Kilogramm und die Formel für die Auftriebskraft, die kam ja vorhin schon vor. Also Rho mal V mal G. Jetzt kann ich alle Größen einsetzen, also für die Dichte die 1000 Kilogramm pro Kubikmeter und für das Volumen nehme ich jetzt die Einheit in Kubikmetern, damit sich die Einheit auch aus der Dichte rauskürzt und für den Ortsfaktor ganz normal die 10 Newton pro Kilogramm und ich erhalte zum Schluss eine Auftriebskraft von 2 Newton. Jetzt bin ich aber noch nicht fertig. Ich soll ja die Auftriebskraft vergleichen mit der Kraft, die auf das verdrängte Wasser wirkt. Wenn du die Formel zur Berechnung der Gewichtskraft auf das verdrängte Wasser noch nicht kennst, dann empfehle ich dir mein Video zur Gewichtskraft anzuschauen. Hier einmal die Formel direkt eingesetzt. Also die Gewichtskraft des verdrängten Wassers ist gleich Masse mal Ortsfaktor. Beziehungsweise 0,2 Kilogramm mal 10 Newton pro Kilogramm und da kommt auch 2 Newton raus. 2 Newton Auftriebskraft auf den Körper und 2 Newton Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit, das ist kein Zufall, dass die beiden Größen genau gleich sind. Wir sind nämlich durch unsere Überlegungen und Rechnungen auf einen weiteren Zusammenhang gestoßen. Die Auftriebskraft auf den Körper und die Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit sind gleich groß. Und das ist ein weiterer wichtiger physikalischer Zusammenhang. Auf diesen Zusammenhang hätte man auch durch ein paar mathematische Überlegungen direkt kommen können. Wenn ich nämlich mir einmal die Formel für die Gewichtskraft und die Formel für die Auftriebskraft anschaue, sieht man links Fg ist gleich Masse der Flüssigkeit mal Ortsfaktor und rechts Auftriebskraft ist gleich Dichte der Flüssigkeit mal ihrem Volumen mal dem Ortsfaktor. Wenn ich jetzt das G mal außer Acht lasse, weil das auf beiden Seiten gleich ist, steht da jetzt, Masse ist gleich Dichte mal Volumen. Und das ist ein Zusammenhang, den solltest du auch schon kennen. Im Alltag betrachtet man eher die Dichte, das ist Masse durch Volumen und umgestellt ist die Masse eben auch Dichte mal Volumen. Das heißt, durch eine einfache Ersetzung kann ich auch nachweisen, dass die Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit genauso groß ist, wie die Auftriebskraft auf den Körper, der dieses Wasser verdrängt hat. Widmen wir uns jetzt zum Schluss noch der Frage, wovon es jetzt eigentlich abhängt, ob ein Körper schwimmt oder nicht. Wenn ich mir hier diesen Stein betrachte, dann wirkt auf ihn eine große Gewichtskraft nach unten. Er verdrängt allerdings auch etwas Wasser und wir haben gelernt, wenn ein Körper etwas Flüssigkeit verdrängt, dann wirkt auf ihn auch eine Auftriebskraft nach oben, hier FA. In der Skizze wird allerdings schon deutlich, die Gewichtskraft ist hier viel größer als die Auftriebskraft, sodass ich feststellen kann, wenn die Gewichtskraft größer ist als die Auftriebskraft, dann bewegt sich ein Körper auch nach unten, das heißt der Stein würde jetzt sinken. Wenn der Stein immer größer würde, würde zwar seine Auftriebskraft steigen, Allerdings auch seine Gewichtskraft und an dem Verhältnis würde sich nichts ändern. Bei der Luftblase ist das jetzt genau andersrum. Auch die Luftblase hat ein ganz kleines Gewicht, das sie nach unten zieht. Allerdings verdrängt sie ein relativ großes Volumen, sodass auf sie eine hohe Auftriebskraft nach oben wirkt. Und in dieser Situation habe ich es jetzt so, dass die Gewichtskraft viel kleiner ist als die Auftriebskraft und dann beginnt ein Körper nach oben zu steigen. Einen besonderen Fall haben wir hier bei diesem Eisberg. Ein großer Teil des Eisbergs befindet sich unter Wasser und er sorgt für einen Auftrieb. Und der gesamte Eisberg hat allerdings auch ein Gewicht, das ihn nach unten zieht. Hier haben wir jetzt die Situation, dass die Auftriebskraft und die Gewichtskraft genau gleich groß sind. Und in dieser Situation schwebt der Körper auf einer Höhe. Das heißt Fg ist gleich Fa. Wenn der Eisberg jetzt etwas nach unten sinken würde, zum Beispiel durch eine Welle oder wenn ihn ein Schiff rammt, dann würde der Eisberg mehr und mehr Wasser verdrängen, die Auftriebskraft würde größer und größer werden und ihn wieder nach oben anheben. Wenn ich den Eisberg etwas versuchen würde aus dem Wasser herauszuheben, dann bliebe seine Gewichtskraft gleich, seine Auftriebskraft würde kleiner werden und wir hätten wieder die Situation links. Das heißt, der Eisberg würde dann wieder nach unten sacken. Und beide Vorgänge, wenn der Eisberg etwas aus dem Wasser gehoben wird oder wenn er etwas nach unten sinkt, halten sich die Waage und der Körper bleibt genau in einem Schwebezustand. Jetzt noch eine kleine Zusatzinformation zur Frage, ob denn nicht einfach nur die Dichte des Körpers entscheidend ist, ob er sinkt, schwebt oder steigt. Ja. Man könnte die Situationen sinken, schweben und steigen auch dadurch erklären, dass ich mir angucke, welches Verhältnis zwischen der Dichte des Körpers und der Dichte des Wassers besteht. Dann habe ich hier genau die gleichen Verhältnisse wie bei den Kräften. Allerdings wäre es falsch zu sagen, dass die Auftriebskraft des Körpers von seiner Dichte abhängt. In der Formel für die Auftriebskraft kommt nämlich die Dichte des Körpers nicht vor. Entscheidend ist hier für diese Situation also wieder nur das Verhältnis zwischen Gewichtskraft und Auftriebskraft. Das wird besonders deutlich, wenn ich mir den Eisberg anschaue. Bei einem Eisberg ist es so, dass 90 Prozent unter Wasser sind und nur eine kleine Spitze von 10 Prozent aus dem Wasser herausragt. Und das gleiche Verhältnis habe ich auch zwischen der Dichte von Eis und der Dichte von Wasser. Eis hat nämlich eine geringere Dichte als Wasser, nämlich etwa von 90 Prozent. Und deshalb muss auch der Eisberg. 90% unter Wasser sein und 90% seines Volumens ist nötig, um das Wasser zu verdrängen, was er braucht, um sein komplettes Gewicht zu halten. So, mit dieser Zusatzinformation verabschiede ich mich. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und jetzt noch viel Spaß.